Ja, Hallo und herzlich Willkommen in der ersten Folge Fitness für faule Männer und auch Frauen, die sich berufen fühlen, faul zu sein. Im Homeoffice, leichter Bauchansatz, aber das kann ja besser werden. Die Grundfunktion erhalten, der Rücken tut ein bisschen verspannen. Meistens sitzt man so da, die Schultern nach vorne gebeugt und kriegt einen immer krummeren Rücken und das tut irgendwann auch weh. Und diese Fitnessübungen, die kurzen, die ich mit drin habe, die sollen dem Ganzen entgegenwirken. Nichts Hochtrabendes, wie gesagt, für faule, faule Männer und auch Frauen, die sich berufen fühlen, faul zu sein. Insgesamt geht der Workout fünf Minuten. Kurzer Wurm ab für die Schultern, das falls man Schulterprobleme hat, überhaupt Probleme hat, darf man natürlich aufhören. Erstmal Schultern nach hinten kreisen. Die Arme nach vorne. Mit der Schultern nach hinten kreisen. Ja, der Schultern und der Arme jetzt mal eine kurze Warm-up was man für die Übung braucht ist ein Cube die erste Übung ist, genau ist die ganz einfacher. Man nimmt die halbe Länge und macht das eine Minute ungefähr. Wichtig ist ein gerade Rücken dabei zu haben. Man merkt schon, wie man diese Beugung, diese Drehung entgegenwirkt. Ausschütteln. Weil es eine Minute. Dann steigen wir auf den Körper auch mit beiden Füßen. Das tut dir Einfach nur diesen da. Die Pack zu in der Musik. Auch wieder eine Minute. Die und, um, die das sieht euch schon ganz schön hier ein paar kurze Schütteln. Bleiben Sie stehen, nehmen die Kugel über Kreuz. Ziehbewegung. Auch wieder schön aus dem Rücken hinten raus. Mir faul ist, darf kurz mal sich vorne strecken und wieder nach hinten. Stellt euch am besten irgendeinen Trainer, Trainerin vor, der euch immer wieder antreibt. Also der Schweinehund der ist sehr groß. Das sind die anstrengendsten Übungen. Boah. Und noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Sind wir unten fertig? haben wir oben noch ein paar Übungen. Die Arme anwinkeln hier. Cube so. Und zum Takt vibrieren. Und gut ist. Und die Schultern nach hinten kreisen. Und nach vorne gehen. Und drücken Und langsam aufrichten. Bis zum nächsten Mal, Rückenfit für faule Männer mit Bauchansatz.